Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Wir spielen weiter, wo wir das mal wirklich stehen geblieben sind, mitten auf dem Pokémon Platz. Ja, wir wollten was ein bisschen verkaufen gehen. Oder ich wollte das zumindest. Ja, nur können wir sein. Ja, ja, ihr könnt mich alle mal. Ich lager wieder alles, außer die drei. Wobei. Ja, die behalte ich gleich drin, da muss ich die nicht wieder ausrüsten. Das brauche ich alles nicht ich alles nicht. Das kann alles mit. Davon kann alles mit. Ich lade mal einfach alles mit, was ich nicht brauche. Okay. So konnte ich nur 5 nehmen. Egal. Äh, 23 Top Ether brauche ich halt auch nicht. Nehmen wir auch keine 22, aber im Platz Nummer 10. Gehen wir das mal verkaufen? Das wird viel Geld geben, wegen Bändern vor allem. Ja, ja, ja. Ja, ihr habt mir eigentlich nicht vertraut. Ich weiß, danke. Cool, Ciao. ja, ist ja wirklich nur das Goldband, das Geld bringt hier. Ja, ist okay. Wasser cool, aber ich kann es nicht lernen. Steinhagel, ich habe Steinhagel auf. Okay, ähm, dann holen wir noch mehr ab. A zum äh, Zwistabilikum und sich noch wegen den Items äh, brauche ich nicht. Ich auch nicht. All Ausweicher? Nö. So, ah, glaube ich, behalten das ist lustig. Appello ist eh nachdem sogar noch gut. So, alle mitnehmen. Und drauf. So. Ah, das geht schon. Snow Billy hat Ja, ja, das tut mir, das tut dir so leid. Mhm. Vertraue dir nicht mehr, ich will mein Geld haben. Ciao. Gebt dir nie mehr mein Geld. Ich verkaufe wieder alles. Krieg nochmal 4.500. Wegen den Linkboxen ist diesmal. ja, das habe ich schon gemacht. So. Ja, mit 18.000 kann man schon was kaufen. Das haben wir schon geklärt. Knuddelduft vertraut mir auch nicht. Ich würde gern auswählen können, egal. Also, ähm. Das heißt, wir fangen jetzt einfach oben an. Ich kaufe jetzt nicht zuerst extra die teuren, weil je mehr ich frei kriege, desto besser, ne? Nein. Ich wollte doch. Nein, nein, Danke. Alles. Okay, hm. aber es ist wirklich gut gewesen, wenn ich sagen kann, ich will markieren. Noch zwei Stück können wir uns holen. Eisschollen, Schildplattenteich oder altes Labor? Äh, Schildplattenteich, nicht Schildplattenteich. Schildplattenteich. Wir nehmen den, den Teich. Der hat mehr Pokémon drauf, die ich will. Oder die ich brauchen kann. Momentan. Jurab kriege ich eh nur in der Eishöhle und da gehe ich momentan nicht hin. Dann... Wer ist das eigentlich für mich? Den Rest muss ich jetzt halt wieder. das Papier-Digard... Hast du Geld von mir? Ciao. Und dann können wir ins Rettungsteam gehen. Der Rest hat sich ja erledigt, das heißt wir können wieder auf Mission gehen. Und jetzt holen wir uns die scheiß seltsame Höhle. Ja, Magnetilo, ähm... Tut mir leid... Du wirst nicht mehr gebraucht. Äh, Geld muss ich nicht verwalten. Items wollte ich verwalten. Entnehmen. Ich entnehme mal 5 Äpfel. Zwei perfekte. Paar davon. Paar davon. Paar davon. Ah, die Gummis. die machen wir nächstes Mal. Ein flea auf sicherheitshalber. Ein team überlebe auf und das wär's. Los geht's. So, ich muss ganz kurz mal die Nase putzen, das geht nicht. Entschuldigung, komm gleich wieder. So, und der Auftraggeber Habitak ist auch mit von der Party. Und dann legen wir das los. Die sind plötzlich nicht mehr so stark. Ich habe schon genug Nidoran, ich nehme den nur mit, falls ich sonst nichts kriege, dann habe ich Geld. Nidoran ist es kein Pokémon, das ich mitnehmen muss, weil ich es brauche. Sichelor, nice. Auf die Item Maron wäre, das muss irgendwo zu finden sein. Ach, piss dich. Cool. Ja, hallo? Nein, ich hab's halt nicht. So, und jetzt läuft er erst weiter. Ich hole mir zuerst das Item da oben. Taubsi sollte ich auch genug haben. So. Aber die Musik ist echt schön in diesem Dungeon, das gefällt mir. Die ist recht cool. Hallo? Was will ich tun? Ja, mach mal Platz dann teleportiert es sich random im Dungeon rum. Wenn ich das Item von ihm habe. Ist doch voll schlau. Ah, Mikrofon richten. Nein, will ich nicht. Ich habe noch fünf Missionen hier. Hallo. Aber ja, jetzt sind wir ein bisschen überlevelt für den Dungeon tatsächlich. <lacht> ja, Wirbel ist echt gut. Verleck mich doch. Ach, das zeigt keine Wirkung, wie interessant. Wie lange bin ich denn paralysiert, toll. Danke. Alter, also ich muss neben dem Partner... Habitat, komm hierher. Nein, ah, oh mein Gott, gekka boah, verpisst dich. So. Ja, das ist mein, manchmal mit dieser Menge Partner ein bisschen schwieriger, dass man das richtig treiben kann, aber es geht. Nein. Ja, bitte. Danke. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, ein, zwei Dungeons machen, bevor wir wieder in die Story kommen. Dann gibt es eine Side story das weiß ich noch, und danach kommt dann die richtige Story. Weil momentan ist halt einfach, dass Simsela sich mit Groden beschäftigen will. Und das braucht Zeit. Die ganze Vorbereitung und alles. Ich meine, wir wissen auch, ja, wir müssen uns vorbereiten, damit das richtig passt. Und dann habe ich noch 10 Missionen gemacht neben dran und trotzdem war ich zuerst da. Also Simsela braucht immer ein bisschen länger. Ist ja auch okay, ich meine. Sind ja erst Gold dran. Für so ein legendäres Team fand ich es ziemlich lame, dass die erst das Gold dran haben, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, auf dem Gameboy war das recht schwer zum Erreichen tatsächlich. Da hatte man dann 3 bis maximal 4 Missionen pro Dungeon und mehr nicht. Und hier kriegt man so 6, 7. Der ist ziemlich die super. Okay. Ich check die Angriffsabfolge nicht hier. Wieso werde ich gleich teleportiert? okay. Mein Magen ist verschlägen. Ich glaube, ich fresse mal einen Riesenapfel. Das soll das mein Magen auf, glaube ich, 150... Jawohl, genau. Überfüllen. Wirbler vielleicht? Na gut, dann knochen mir ran. Trifft ja nicht beide dann direkt, ne? <lacht> das war ja lame. So. Ach Nebula, guck mal an. Hallo Nebula. Stimmt, der wohnt ja im selben Ort wie Absol. Oh, wobei habe ich schon, aber nehm ich mal mit. Ja. Cool. Diese Technik, die er hat, der... Schutzrhythmus ist halt einfach nur gut, wenn du in einem Monsterraum drin stehst. Ansonsten ist der komplett useless. Aber naja. Ein Jetzt kannst du deine Scheiße nicht mehr abziehen mit mir, hä? Huh? Als ob die erst Level 10 sind. Äh, von dir habe ich sicher genug, das weiß ich. Ah, ansonsten ist es nicht schwer, Nidoran zu bekommen. Nidoran ist überall und mega einfach. Hut, Hut! Sowas wie Schlob ist, glaube ich, schwierig, aber dass es sich anrekrutiert. Weil jedes Pokémon hat eine Base-Rekrutierungsrate, die die Prozentsatz angibt, äh, wie oft man von 100 besiegen muss, damit es sich anschließt, bla bla, sozusagen halt. Bei so basic viechern wie Taubsi und Nidoran ist das halt recht hoch und seltene Pokémon wie Sichlor, weil Sichlor sich recht angenehm angeschlossen hat, lustigerweise. Und im Schlob. Onyx gehört da glaube ich sogar auch rein, äh, sind dann... Nicht so rekrutierungsfreudig. Hm, ich frag mich, wo Mira bleibt. Wir sollten vielleicht mal suchen gehen. Hallo, Mira. Du weißt, dass du direkt neben der Treppe hockst, ne? Ist okay, das passiert den Besten. Ich weiß gar nicht, ob ich Lisa noch brauche, hätte ich gesagt. Das sehe ich dann, wenn ich es bekomme oder nicht. Wenn ich es nicht bekomme, war halt Pech. Wenn ich es kriege, dann sehe ich, ob ich es brauche oder nicht. uns noch kurz nach rechts unten. Ja, es ist ja dann schon mega einfach. Ich war wirklich zu früh drin. Nein, ich möchte gern das Ende erreichen. Ich möchte den offiziell abschließen. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt habe ich ihn abgeschlossen. Cool, noch mehr ist so jetzt kriegen wir wieder ach ja Pokémon ich würde sagen EP aber nee also äh, Retter Team Punkte nein sie habe ich genug Nebula hat Augenringe des Todes nein okay doch immer 300 so, Nebelblock Nummer 2. Jawoll. Du, das kommt. Von dir brauche ich noch zwei. Also, jetzt noch eins. Also, Minimum 1. Also, ich kriege einen Alpol oder Gengar noch. Ja, die Punkte machen schon viel aus jetzt. Ich glaube, vom Gold dran kriegen wir noch ein paar Temimi-Statue. Ich hatte die im letzten Spiel schon, ich meine... In dem Fall kriegen wir die auf Gold, weil viel weiter, viel weiter bin ich nicht gekommen da. Ich habe ungefähr ähnlich gespielt jetzt hier. Mein so Spiel ist wie ich mache. Halt ein bisschen leveln hier. Ich muss echt gucken, dass ich nicht nur F-Missionen mache. Sogar die Rekruten-Mission mal von der 50-EP-Mission. Am nächsten Morgen. Oh! Okay. War das nicht das Zeichen, dass ein Event ansteht? Anscheinend nicht. Ähm, brauche ich hier überhaupt was? Es sind alles F-Missionen. Hier ist eine C-Mission. Ich nehme die mit. Vielleicht noch ein D. Problem, ich brauche die nicht, eigentlich. Ich hole mal ein bisschen auf. Eben. Es tut mir leid, aber... <lacht> Irgendwie bringen mir die f mission einfach gar nichts. Oh, da kriege ich ein Magpie Ja gut, wenn ich schon in den Stahlberg gehe, nehme ich die auch mit. Stahlwerkzeug Finsterforce, kriege ich bei Finsterforce ein Pokémon? Nein. Finsterforce hat auch keine guten Missionspunkte dabei, alles nur F wieder. Ich weiß, ich bin richtig arschlochmäßig unterwegs, wenn ich sage, ich helfe nicht allen, weil es zu wenig Punkte gibt. Da kriege ich ein paar Rassen. Joa. Hm. Ja, gut, hier kriege ich Geld dafür, das ist okay. Das ist halt eh, aber eh ist noch okay. von geben, geben die bessere Belohnungen? Ja, gut, ich behalte die mal so. Ja, ich weiß, ich bin ein richtiges Arschloch, wenn ich sage, ich helfe nur denen, die gut bezahlen, aber. <lacht> es sucht keinen in diesem Spiel. Das ist das Schöne, ich stehe trotzdem, was hält da. Wenn ich sage, ich will meinen Retterang boosten. Äh, ist ja das ins Inventar gegangen. Okay. Oh, zwei Goldbänder. Ja, nehmen wir doch mit. Oh, kann ich brauche keine zehn Äpfel. Äh, 1,20 Äpfel. Stärke und spezielle Verteidigung, das ist gut. Die muss ich nur endlich dran denken, mal zu nehmen. Ich vergesse es so oft, dass ich die Tränke und Gummis noch nehmen muss. Vor allem diese endlosen DX-Gummis, die, die man fressen kann und, und äh, Regenbogen-Gummis. Alter, 5600. Immer noch kein Event-Item. Mein Gott. Büroball kann niemand lernen. Also niemand, den ich dabei haben will jetzt momentan. Ich bin immer noch ein bisschen und gucke wegen Absol. Dass ich Absol ein bisschen ein besseres Moveset beibringen kann. Ach da, hier unten. Okay. Ja, naja, stimmt, das ist der Hyperstrahl. Nee, ist okay. Äh, wie sieht das denn aus mit... Das hat mich jetzt gewundert, ehrlich gesagt. Ah ja, hier waren das nur drei. Das ist eine KO-Attacke, oder? Nee. Aber die ist selten zum Lernen. Boah, da könnte auch Steinko Steinkante lernen. Es ist besser, sein jetziges Moveset. Ich könnte Biss- oder Nachtieb- oder Rohkzuggieb ersetzen damit. Wobei Ruckzug gibt es gut, weil es eine Range hat. Für ihn jetzt. Energieball hat er übrigens immer noch nicht gekriegt, ich finde das lustig. Wo ist Absol? Da. Also, zu Hindus hin ist natürlich... Die macht weniger Schaden. Wir nehmen Biss raus. <lacht> Knirsche hätte halt ich jetzt noch gesagt vielleicht, aber Biss bringt gar nichts. Ähm, ähm, ähm, ähm, dann hätten wir das. 6000, das reicht wieder für ein Retter-Team-Ort. Für ein Camp. Altes Labor, ich weiß nicht mal, was da drin ist, aber wir nehmen es jetzt Es ist nicht der Ort von Mewtwo, sonst wäre nur ein Pokémon oder zwei Pokémon mit Mew eingetragen da. Das Sind irgendwie sieben eingetragen gewesen, also wird schon was sein. Also, ähm, das heißt, wir gehen in den Stillklamm, weil da am meisten ein Pokémon habe ich noch nicht. Konnte ich dann noch wie Brava treffen? Okay, da kriege ich ein paar raus, was ich nicht brauche. Passt doch, gibt Geld, Mama. Richtiges Arschloch. <lacht> Ich kann damit leben, das ist okay. So. Drei davon. Und jeweils drei davon. Sicherheitshalber einen großen, falls ich keine AP mehr habe, wenn ich sterbe. Und ich habe es wieder vergessen. Wir gehen kurz raus. So, brauche ich dann... Wann brauche ich die? Eigentlich nie ich ja noch eine Bank und ein talent gehabt, das ich loswerden könnte. Egal. So, Absol, wir kommen zu dir, weil... Die Map sieht schon cool aus, das muss ich zugeben. Auch unten rechts, also unten rechts, eher rechts. Äh, mit der Wassermühle da unten noch. Also im Wasserrad. Wir haben einen Treibsand unten in der Mitte. Oben rechts die drei Inseln der Lavados, Arctus und Zapdos. Oben links. ...würde ich jetzt drei Quasa hinsetzen, wahrscheinlich? Oben mittiges Ho-Oh, wegen den Regenbogen. Dann wird wahrscheinlich rechts... ...neben der drei Feuerin Feuereisen Donnerinsel wird wahrscheinlich äh, Lugia hocken. Und irgendwas sind die Alpha-Ruinen noch für die ECOGNITOR. Ich weiß nicht, ob die links mittig dieser komische Tempel sind. Man kann es halt nicht besuchen. Ich finde das... Ich fand das so cool, dass man da rumlaufen konnte, ehrlich gesagt. Es ist eine Kleinigkeit, aber irgendwie mochte ich das, dass man rumlaufen kann hier drin. Ah, der hat auch die AP-Heilkraft, ist eigentlich gut. Ja, Gekabor, dann hast du bald keine AP-Heilkraft mehr. Sorry. <lacht> okay, das ist eigentlich recht cool. Ich gebe ihm trotzdem noch eine andere, aber das ist eigentlich recht cool sogar, wenn die funktioniert. Ein Marken, eine Wand wahrscheinlich. Normalerweise bauen sie so drauf. Ich brauche Wegebau. Irgendwie würde ich gerne wissen, wie sich Wegebau auswirkt. Ich glaube, ich nehme die jetzt mal mit und probiere die mal. Still, geht das ja klar. Macht alle Teammitglieder, die getrennt vom Rest der Teams unterwegs? Nein, Harmonie. Ich bleibe auf Harmonie, egal was kommt. Ich habe das nur gefressen, weil es einen guten Bonus gibt. Äh, das nehme ich dann mal. Ich habe vergessen zu gucken. Und Stärke. Knochenmann ist scheiße stark schon von sich aus. Äh, Absol. Ich glaube du hast noch nicht so starken ne Attacke dabei. Wir erhöhen Nachthieb noch ein bisschen. Den benutzt er fast nie, der wird nicht gelevelt, das ist ein bisschen schade. Ich sollte ihn vielleicht alles blockieren, außer Nachthieb, dann setzt er den mir ein. Ich habe eh eine Idee, jetzt um ein bisschen besser leveln. Gehen wir in den Stillklamm. man kann ja aufgeben, ähm, dem Gegner hinterher. Ich habe jetzt immer beim beim Team bleiben. Aber oh, wir sind ein Team, heißt die Fähigkeit. Heißt es äh, die Taktik. Aber wenn ich jetzt sage, dem Gegner hinterher, dann sobald die einen Gegner sehen, rennen alle, rennen alle Viecher einfach nur noch dem Gegner hinterher und verprügeln ihn. Dann muss ich das nicht mehr machen. Ja, okay, das war jetzt eben eins. So. Also ich kann jetzt einfach weggehen und die greifen den einfach an und absolut steht sogar in Weg und will da kämpfen. Voll, voll praktisch. Ich kann leider nicht. Kann ich jeder für sich? Gibt es? Gibt's das? Mein Gott, mein Deutsch. Jeder für sich. Guck mal an. Sollten Anfänger lieber auf in sein Team setzen? Ne, passt schon. Rein da los. Prügeln. So viel ist hier nicht los. Wir prügeln uns. Das Schöne ist, die kommt trotzdem mit, wenn ich so mache. Ja, das ist jetzt scheiße. Ach Mist. Okay, ich muss ich jetzt Wirbel einsetzen. Egal was passiert, ich werde immer alle treffen. Ja, komm halt mit von mir aus. Ach, der bleibt an mir dran, okay. Ja, Absol, was machst du da? Stimmt, das wollen. Okay, man kann nicht... Ah, das ist die, die World Border da. Deswegen. Och, wie geil ist das denn? Das ist jetzt eigentlich, wo ich sehe, dass äh, oben die Treppe ist. Ist dieser Skill eigentlich viel zu gut? Klar, ich verliere Magen, aber ich kann jetzt einfach sagen, so ja, da wo ich jetzt bin, okay, das Mino, äh, das Mira, vielleicht holt Ah ne, Die Treppe sehe ich hier gar nicht, Idiot. Nein, ich gehe nicht raus. Ich kann jetzt einfach sagen, da oben ist ein Item. Ich habe Treppe gefunden sogar. Ja, das ist ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Aber cool. Ich find's lustig. <lacht> ja, okay, ich bin jetzt. Ich finde es aber schön, dass neue Mitglieder sich an mich heften, trotzdem. Äh. Hilft immer kurz. Jawohl, genau das, was ich wollte. Ah, ich habe schon ein paar Rente. Ups. Ja dann. Komplett nicht wert, aber egal. Hier liegt ein Item. Wo habe ich eigentlich ein Missionen noch? 5, 6 und 7. Also die nächsten drei Ebenen tatsächlich komplett. Ich finde das eigentlich angenehm, wenn jeder für sich selbst kämpft. Okay, du darfst mitkommen. Hatte ich nicht schon mal einen Hundus deinem Team? Das Koming ist sehr bekannt, war. Oder da hatte ich deinen Hundemund danach? Das kann auch sein. Ich weiß, ich hatte andere Hundefiecher drin. Äh, nicht Fukano. Äh, Voltenso hatte ich noch und. äh, Fritzelblitz. Vulkan habe ich zwar auch bekommen, aber ich meinte, ich habe noch einen Hunduster dabei gehabt. Vielleicht gehöre ich mich auch gerade richtig an. Jawoll! Cool. Hallo Zickzocks. Nice. <lacht> so spare ich Zeit, weil ich nicht mehr durch den ganzen Dungeon laufen muss. Ich sollte mal was essen, ne? Ja, ich gebe eine andere Fähigkeit, sobald die Wandfähigkeit weg ist. Also, sobald ich Items habe, dann kann ich die Wandfähigkeit überschreiben. Weil die ist schon dezent lächerlich, weiß ich. Also... Sie ist nicht schlecht unbedingt, aber naja... Es gibt Besseres, auf jeden Fall. Doch, sieh mal der letzte Stock. Egal, wir machen noch kurz fertig. Ne? Ja. Ja. Nein. Anscheinend habe ich Korinther schon. Also nein, Lauchzulot dort es noch nicht. Zum Glück nicht. Ich finde es richtig dumm, das Vieh. Janma, ja, nein. Ja, das kriege ich ein paar Ah doch so 60 EP. Wow, die Emissionen sind so viel besser. Ups. Ich dachte, die geben schon 100. Das ist erst ab D, dass ich 100 Epic krieg. Scheiße. Die zerstören meine schöne 50er Nummer. Nein! Ja, Mirabla, hallo, kein Problem. So, ich hoffe, ich habe noch zwei Missionen offen. <lacht> Dann komme ich wieder auf 50 hoch. Scheiße. Okay. Äh, ja, apropos morgen. Nicht apropos morgen. Ich habe wieder diesen Traum. Das erste Mal seit längerem. Ja, waren das doch zwei Nächte oder so, ja. Du bist Gardebar? ja. Es gibt so vieles, was ich dich fragen muss. Warum erscheinst du in meinen Träumen? Als Gesandter der Geister muss ich über dich wachen. Dies ist fortan, mein, fortan meine Aufgabe. Fortan, cooles Wort. Gesandter der Geister? Ja. Vulunas Fluch traf mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich zu diesem Dasein als ätherisches Wesen ohne Körper verdankt. Anstelle deines Trainers? Du meinst den Menschen aus der Legende von Vulunas? Schrecklich, so grausam von seinem Trainer im Stich gelassen worden zu sein. ja.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 Ja. Ich habe meinen Trainer vor dem Fluch geschützt mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, dann ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. So sind wir Gardevoir nun einmal. Sind Gardevoir nicht auch die, die schwarze Löcher erzeugen können? Ja. Ja. Ich konnte meinen Trainer das Leben retten. Das allein reicht aus, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für ihren Trainer zu riskieren. Beeindruckend, was Gardevoir getan hat. Oh, ich sollte vielleicht erwähnen, dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht.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 nächsten Morgen. Das war ein Erdbeben, oder etwa nicht. Ich glaube, ich hatte wie diesen Traum. garde hat zu mir gesprochen. Sie erzählte von etwas sehr Wichtigem. Genau, das war es. Flashback für zehn Sekunden. Guardiola weiß es. Sie weiß, warum ich zu einem Pokémon wurde. Die Flashbacks in diesem Spiel, wie halt typisch JRPG, regen mich immer auf. Du kannst vor zwei Minuten etwas erlebt haben. Jetzt nicht mal eine Minute her. Flashback. gerade sie weiß es. Sie weiß, warum ich zu einem Pokémon wurde. Und sie sprach von einer Rolle. Was meinte sie damit? Ich mag das Spiel wirklich, aber die Flashbacks in diesem Story-Dings sind so richtig unnötig. Wie die meisten. Wie im Anime halt. So, ja, du hast vor zehn Minuten gegen den gekämpft. Hier hast du fünf Minuten Flashback. Yay. Also, wir beenden die Folge heute jetzt hier. Ab morgen geht es dann weiter, wie Bohr gesagt hat. Morgen ist ein neuer Tag. Danke fürs Schauen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Arthur und Alles Pop mit Zucker. Cheerio!